Hallo, ich bin der unglaubliche Heinz. Ein sensibler Poet, gefangen im Körper eines zu stark beharrten LKW-Fahrers. Und ich äh, möchte, ich bin äh, Comedian, vielleicht hat man das schon gemerkt, und ich möchte hier das äh, Projekt Marionette vorstellen. Äh, auf allen ähm, Social Media Kanälen könnt ihr da helfen. Ich finde es wunderbar, dass sich da Menschen einsetzen, um Gutes zu tun. Leute, klickt dahin, schaut euch das an. Ein wunderbares Projekt. Mitmachen, mitspenden. Das Christkind steht vor der Tür.